Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, wie du Wörterbücher beim Übersetzen mittelhochdeutscher Texte korrekt verwendest, dann bist du hier richtig. In diesem Video erklären wir von der Mittelaltergermanistik dir, was viele unserer Wörterbücher besonders macht. Natürlich gibt es für das Mittelhochdeutsche Wörterbücher genau wie du sie aus dem Fremdsprachenunterricht kennst. Das bedeutet, für das gesuchte Wort werden verschiedene Übersetzungsoptionen angeboten. Solche Wörterbücher, zum Beispiel den Taschenlexer und das Wörterbuch von Beate Hennig, benutzen wir in den Einführungsseminaren. In der germanistischen Medievistik verwenden wir allerdings auch oft Belegwörterbücher. Diese präsentieren für das gesuchte Wort, das sogenannte Lemma, längere Zitate aus Primärtexten. Mit solchen Zitaten lassen sich Anwendung und Gebrauch eines Wortes in ganzen Sätzen und Phrasen nachvollziehen. Aus diesen Zusammenhängen sind dann die Übersetzungsvorschläge in Belegwörterbüchern abgeleitet. In einem typischen Artikel zu einem Lemma findest du also mehrere Belegstellen. Die demonstrieren exemplarisch, in welchen Kontexten das Wort vorkommt und wie es übersetzt werden kann. Das heißt, du kannst aus den angegebenen Belegstellen auch selbst verwandte Bedeutungen erschließen. Schauen wir uns ein Beispiel an. In der ersten Strophe des Nibelungenlieds taucht das mittelhochdeutsche Wort Arbeit auf. Nach dem Lemma arbeit kannst du online im Mittelhochdeutschen Wörterbuch suchen. Die Textbelege dort präsentieren Zitate, in denen arbeit Mühsal, Anstrengung oder Not bedeutet. Das wird zum Beispiel anhand der Belegstelle von Hunger Leid er arbeit aus dem Reinhard Fuchs deutlich. Hungerleiden wird hier damit als Last, Misere oder Elend beschrieben. Hunger ist in der Fabel also als leidvolle Qual dargestellt, weil er natürlich eine ganz reale Bedrohung für die Menschen des Mittelalters war. Den Belegen im Wörterbuchartikel nach gibt es aber auch mittelhochdeutsche Texte, die Arbeit benutzen, um landwirtschaftliche Feldbestellung oder Geburtswehen zu beschreiben. Im Nibelungenlied werden aber weder Felder noch schmerzhafte Geburten dargestellt. Es ergibt also Sinn, Arbeit hier eher allgemein mit Leid oder Anstrengung zu übersetzen. Auch wenn Belegwörterbücher auf den ersten Blick etwas ungewohnt aussehen, sind sie wirklich praktisch. Die Zitate zeigen nämlich positive oder negative Wertungen an, die sonst nur schwer zu erkennen sind. Sie demonstrieren, wie das gesuchte Wort gebraucht werden kann und welche zusätzlichen Bedeutungen mitschwingen können. Je nachdem, welche Texte für das Wörterbuch ausgewertet wurden, geben die Belege außerdem Hinweise darauf, ob ein Wort für einen bestimmten Kontext typisch ist. Zum Beispiel für eine Region, für einen Zeitraum, für bestimmte VerfasserInnen, für eine literarische Gattung oder für eine Redewendung. Solche Kontextualisierungen sind eine große Hilfe beim Übersetzen. Und manchmal kann es sogar sein, dass du in einem Belegwörterbuch genau für deine Textstelle einen Übersetzungsvorschlag findest.